Ja, welcome, welcome home. Diejenigen, die jetzt etwas später dazu bekommen sind, werden erst Robbie Williams, dann Ron Williams und jetzt Dirk Williams. Ja, also aller guten Dinge sind drei. Schönen guten Abend, freue mich, dass ihr da seid zur heutigen, oder dass Sie, wenn ich den einen oder anderen noch nicht kenne, da sind zur heutigen Live-Geschäftspräsentation von Forever Green FG Express. Und ja, ich finde das so herrlich, dieses kurze Video mit Ron Williams am Ende, nicht mehr ganz aktuell, ja, die letzten drei, vier Sätze, denn äh, es wird ja ausgeschippt, oder wie sagt man das auf Neudeutsch? Es wird ja schon nicht nur verschifft, sondern es ist tatsächlich auf dem Weg. Ich habe gerade heute Nachmittag im team -Chat ja auch schon die, die Nachricht verbreitet, weltweit, alle Produkte, alle Orders weltweit sind unterwegs und werden jetzt damit sicherlich auch vor Weihnachten noch eintreffen. Aber lasst uns nicht mit ja in der Mitte beginnen, sondern natürlich zu Beginn für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind. Und äh, für die ist natürlich diese Veranstaltung auch gedacht. Und ja, hallo liebe Hilde, natürlich auch schöne Grüße zu, nach, zu dir. Äh, übrigens gerade noch eine liebe Partnerin sich hier abgemeldet in unserem Chat. Die ist äh, sitzt schon im Flieger auf dem Weg nach Israel die Kirsten Rosenzweig und ich gehe davon aus, dass sie dort in den nächsten zehn Tagen ja einiges geschäftlich auch bewegen wird. Das ist ein lohnenswerter Markt. Aber es sind alle Märkte lohnenswert, denn darum wird es heute Abend natürlich auch gehen. Ich empfehle deshalb, ja, sich Notizen zu machen, eventuelle Fragen aufzuschreiben und diese Fragen natürlich mit der Person zu klären, die für heute, die zu heute Abend eingeladen hat. Ganz, ganz kurz hier nur zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Dirk Oellrich. Oben Der Name ist zu lesen, oben als Moderator Dirk Ollrich. Ich bin seit fast 27 Jahren in dieser Branche. Es ist manchmal unvorstellbar, wie schnell die Zeit vergangen ist. Und äh, ja, I Love My Life hat gerade... Robbie Williams gesungen und ich kann das nur so zu zitieren, diese 27 Jahre waren einfach ein riesiger Spaß und ich lebe mit meiner Frau seit über acht Jahren in Mabea in Südspanien. Wir haben auch jetzt noch herrliches Wetter und warum erzähle ich das nicht, um jetzt hier irgendwelche Neidgefühle aufkommen zu lassen, sondern ich erzähle es einfach deswegen, weil ich damit zeige, was in diesem Geschäft möglich ist. Nicht nur finanziell, das auch, aber vor allen Dingen, was die Freiheit angeht, einfach da zu leben, wo andere Menschen Urlaub machen, wenn man das will. Man kann logischerweise natürlich auch da bleiben, wo man gerne ist, zu Hause. Das ist völlig in Ordnung, aber völlig gleich, wo wir uns bewegen. Wir können dieses Geschäft weltweit betreiben. Ich möchte ein Geschäftsmodell heute Abend vorstellen, dass mein Leben bewiesenermaßen verändert hat und ihres vielleicht verändern wird. Das ist ausschließlich eine Frage der Entscheidung. Heute Abend ist also ein Entscheidungstag, ein D-Day, ein Decision-Day. Und ich wünsche oder ich werde natürlich erstmal dazu beitragen, dass Sie, dass ihr eine gute Entscheidung treffen könnt und dann wird derjenige, der eingeladen hat zu der Veranstaltung, nach der Veranstaltung, nach dem Meeting auch noch Fragen beantworten und dazu beitragen, dass auch hier eine klare, gute Entscheidung getroffen werden kann. Ich habe gerade schon mehrfach die Branche erwähnt, welche Branche ist das? Es ist der Direktvertrieb oder wie wir es heute neudeutsch sagen, das Network Marketing. Netzwerkmarketing, wenn man es richtig übersetzt, und der Robert Kiyosaki, der Autor von Rich Dad Poor Dad, sagt: Die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf. Alle anderen lernen, wie man arbeitet. Und das ist sehr wahr. Ich habe angefangen vor 27 Jahren mit Faxen, die wir versendet haben, ja Faxverteiler. Und äh, heute, ja, wir haben hier Chats in unserem Team, äh, in denen wir in Realtime Informationen austauschen, Fotos, alle möglichen Dinge. Das ist einfach fantastisch. Das sind Netzwerke. Jeder von uns hat heute mit den sozialen Medien hunderte, tausende von Menschen, die er in seinem Netzwerk pflegt und hegt. Und darin finden ja ein Großteil der heutigen Geschäfte statt. Schauen wir uns mal andere Branchen an, hier auf dem Schaubild. Ja, was die so treiben, denn da sieht man, ja, dass dass Network-Marketing, ja auch wenn es vielleicht der eine oder andere noch gar nicht so zur Kenntnis genommen hat, eine unglaubliche Wirtschaftsgröße ist mit 178 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz, das sind Zahlen von 2014. Und wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit der Hollywood-Filmindustrie, ja mit 80 Milliarden US-Dollar Umsatz oder im gleichen Zeitraum die Videospielindustrie mit nur 67 Milliarden, was heißt nur aber im Verhältnis zu der, zum Network Marketing oder der Musikindustrie mit 16,5 Milliarden und äh, Renate und ich haben gestern Abend Mar Markus Lanz geguckt und haben den Robbie Williams dort erlebt, deswegen habe ich ihn heute auch ja, als Eingangsmelodie ausgewählt. Ja, wie viel Geld der Kerle alleine verdient hat und wie viele Hunderte und Tausende es auch von dieser Größenordnung gibt. Und trotzdem macht das zusammen gerade mal 16,5 Milliarden Dollar Umsatz. Dann sehen wir, welche Wirtschaftsmacht dieses Network Marketing inzwischen heute darstellt. Und ich habe gerade noch kurz vor Beginn der Veranstaltung von meinem Freund und Geschäftspartner Kevin O'Connor, einer der oder der erfolgreichste Partner in unserem Geschäft, gelesen, äh, Forever Green hat nur in der letzten Woche, nur in der letzten Woche eine Million Dollar Provisionen ausgezahlt. Denn wir müssen wissen, dass von diesen 178 Milliarden Jahresumsatz in dieser Industrie, in dieser Branche, gut 50 Prozent auch als Provisionen wieder an Menschen wie wir, an unabhängige Distributoren ausgezahlt werden. Das ist nicht nur eine Wirtschaftsmacht. Das ist auch in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig für viele, viele Menschen weltweit. Und äh, ich genieße das seit ja, einem vierten Jahrhundert und viele, viele andere Personen, die ich kenne, die ich als Freunde kennengelernt habe in dieser Branche, tun dasselbe. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch heute Abend sagt, Mensch, das will ich auch. Und äh, alle Möglichkeiten sind da. Wenn wir dann uns mal die Größenordnung anschauen, die Marktgröße, um die es geht, die wir an, die wir ja anziehen, die wir anpeilen, ja diese Zielgröße, Dann reden wir von einem potenziellen Markt von 1,6 Billionen US-Dollar. Das sind nämlich zum Beispiel die die präventive und persönliche Vorsorge, das ist die insgesamt die Nahrungsmittelindustrie, das ist Ernährungs- und Gewichtsmanagement, die Energie dringt alleine ein Markt von 50 Milliarden US-Dollar, das mal alles addiert, macht 1,6 Billionen Dollar. Das ist der Markt, mit dem sich Forever Green, mit dem sich unser Geschäft innerhalb dieser Branche vor allen Dingen beschäftigt. Das Unternehmen Forever Green wurde 2004 hier von Ron Williams Gegründet mit dem Hauptsitz in der Nähe von Salt Lake City, in einem Vorort von Salt Lake City, also in Utah. Es ging um, auch damals schon um den Vertrieb von Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukten. Und man machte das einige Jahre lang, so in der Größenordnung fünf bis zehn Märkte, die erschlossen wurden. Und dann kam ja, zu Beginn dieses Jahrzehnts, also in 2012, 2013, ein völlig neues Konzept, dazu und das ließ das Geschäft aber so richtig äh, dynamisch ansteigen und heute haben wir ja mehr als in Kunden in mehr als 220 Ländern der Welt. Das einzige Network Marketing Unternehmen, das das jemals erreicht hat und der neue Rekord, das neue, was der neue Rekord, den wir geschafft haben, ist einen weltweiten Launch eines Produkts zu schaffen, also nicht nur auf Kontinenten oder Ländern, sondern hier wirklich weltweit ein Produkt zu launchen, darüber gleich mehr. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und hatten alleine im Jahr 2014 durch diese Marketingveränderung ein Umsatzwachstum von 328 Prozent. Dieses System oder diese, dieser Marketing-Shift, diese Veränderung des Marketing-Systems das ist das, was wir Global Express Modell nennen. FGX steht für Forever Green Express. Das ist also dieser Einschnitt gewesen. Und der Einschnitt bedeutet Konzentration auf eine kleine Produktpalette, die vor allen Dingen eins gemeinsam haben, dass sie in Briefumschlägen versendet werden können. Wir haben noch viele, viele andere Produkte in unserem sogenannten Pharmasmarkt. Darüber will ich heute gar nicht sprechen. Sprechen Sie bitte mit der Person. Darüber lassen Sie sich das mal alles zeigen, die heute Abend eingeladen hat. Ich unterhalte, ich unterhalte mich heute hier nur über dieses Segment, weil das ist für den Geschäftsaufbau äh, erfolgsversprechend. Damit wird Geld verdient. Damit wird weltweit auch werden Menschen angesprochen, die dann natürlich letztendlich alle Produkte nutzen können. Aber dieses in diesem Segment geht es um Produkte, die in einen Briefumschlag passen. Und Deswegen ist es ein sogenanntes Envelope Business, wie es die Amerikaner nennen. Dadurch sind wir in der Lage, weltweit unsere Produkte zu versenden. Jeder, der einen Briefkasten hat oder einen kennt, der einen Briefkasten hat, kann an diesem Geschäft teilhaben, kann in diesem Geschäft Kunde sein, kann in diesem Geschäft Partner werden. Dadurch, dass die Produkte natürlich auch so dimensioniert sind, dass sie in Briefumschläge passen, kann man sie ins Sakko stecken, man kann sie in die Handtasche stecken oder in den Aktenkoffer. Es sind kleine Produkte, sie sind also einfach mitzunehmen und man kann sie deswegen auch zeigen. Und das ist das ganz Entscheidende in unserem Geschäft. Wir suchen keine Verkäufe. Es wird wieder oder es wird häufig im Network Marketing missverstanden. Hier muss man nichts verkaufen. Es ist nicht verboten, etwas zu verkaufen, man muss es aber gar nicht, denn die meisten Menschen wollen gar nicht verkaufen. Das Einzige, was wir hier tun, wir nutzen unsere Produkte selbst, lassen uns von diesen Produkten begeistern, von der Wirkung begeistern und sprechen darüber mit anderen Menschen. Und wenn die Interesse haben, weil ich Ihnen zum Beispiel eine kleine Probe, ein, etwas zum Testen gebe und Sie sagen, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, das interessiert mich, dann bestellen Sie selbst. Das heißt, Sie bestellen selbst in unserem Online-Shop oder in Ihrem, in deinem Online-Shop und das, was da an Umsatz generiert wird, wird dir natürlich auch vergütet in Form von Provision. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Heute Abend geht es nur um ein einziges Produkt. Das ist nicht das einzige Produkt, das wir haben, keine Angst, aber das ist derzeitig das absolute, ich sage mal, wie, wie mein Freund Kevin O'Connor heute gesagt hat, das ist ein neues Produkt. Ein neues Trilliardenprodukt. Also, die Amerikaner sagen ja zu, zu Milliarden Billions und zu Billionen sagen sie Trilli Trillionen. Ja, also ein bisschen verrückt. Aber das ist, der, das, ist der, das neue absolute Boomprodukt. Prodigy 5. Prodigy heißt Wunder. Wunder 5. Und beides hat einen Grund. Namensbestandteile haben einen Grund. Das Wunder hängt einmal mit der Person zusammen die dieses Produkt mitentwickelt hat oder ja hauptsächlich dafür verantwortlich ist, was, ihm, was dieses Produkt kann. Das ist unser Dr. Balla oder Balmorali Ambati. Und wir haben oder einige von uns, die auch hier in dieser Runde heute Abend sind, haben ihn live erlebt in Paris. Ein sensationeller Mensch. Und äh, ja, er ist ein Wunderknabe im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat mit vier Jahren bereits begonnen, die Integralrechnung, Durchzuführen. Ich weiß bis heute noch nicht, was das genau ist. Ja. <lacht> Trotz äh, 13 Jahren Schule, aber er, er hat das mit vier Jahren schon gemacht. Er ist im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen, als weltweit der jüngste Arzt. Mit 17 äh, ist er bereits Arzt gewesen. Er ist heute oder praktiziert heute als Augenarzt und Chirurg in Utah, ist dort auch an der Universität von Utah als Lehrer und Forscher eingesetzt und neuerdings eben auch als Berater als Mitentwickler unseres Produkts bei Forever Green. Er hält prestigevolle Auszeichnungen und Ehrungen für besondere Leistungen in der Medizin und medizinischen Forschung und er ist ein oder bildet ein Gespann mit unserem hausinternen Arzt, der uns auch schon seit einigen Jahren begleitet in medizinischer, in medizinischer Hinsicht, das ist der Adam Saucedo. Und der, die Idee kommt von Adam Saucedo, dass hinter diesem Produkt, der hinter dem Produkt Prodigy 5 steht. Und in gemeinsamer Zusammenarbeit, in gemeinsamer Arbeit mit Bala Ambati haben sie dann Prodigy 5 entwickelt. Und was ist das ganz Besondere an Prodigy 5? Und jetzt kommen wir zu der 5 in dem Namen das sind diese fünf Faktoren, die Prodigy 5 ausmachen. Nehmen wir mal die Faktoren 2, 3, 4, 5, Phytoplankton, Antioxidantien, Vitamin und Energie. Dann kann man sagen, es gibt draußen chancenlose Mitbewerber in unserer Branche, die würden aus jedem dieser vier Punkte ein eigenes Produkt machen. Ja, Kennt ihr alle, also diejenigen, die schon an sich hier ein bisschen in der Branche bewegen, kennen das alle. Da gibt es Antioxidantien. Drinks, da gibt es Vitamingedöns, da gibt es Energieriegel, da gibt es Energiedrinks, es gibt Phytoplankton in Dosen, es gibt alles mögliche einzeln. Das Besondere ist, oder zwei besondere Dinge, wir haben alles all in one, das heißt, alles ist in einem Produkt, alles in einem. Und das Ganze wird verbunden in einer Technologie, die nennen wir Transamor. Und Transamor ist eine Technologie, die es ermöglicht, dass all diese Inhaltsstoffe, die, das Phytoplankton, die Antioxidantien, die Vitamine und die Energiebestandteile ja, im Wesentlichen aus grünem Tee bestehen, aus den, aus den Inhaltsstoffen von grünem Tee, dass die nicht im Körper einfach nur ja, von den Säuren zerfressen und wieder ausgeschieden werden. Das ist das, was Ron Williams sagt. Wir erzeugen mit, den, mit der Masse der Nahrungsergänzungsprodukte, mit den Vitaminprodukten und, und, und, erzeugen wir nichts anderes als teuren Urin. Und trans sorgt dafür, dass diese Bestandteile einfach durch den Kor Körper hindurchkommen, völlig geschützt. Deswegen Armor, ja nicht Armor wie die Liebe, sondern Armor wie der, das Beschützen, das Absichern. Also werden diese Bestandteile dann da in den Körper hingebracht, wo sie hingehören. Und sie werden auch dann komplett dort ja, in die Zellen eingebracht. Und somit haben sie die Wirkung, die sie haben. Das ist ein Sie ist Technologie, die ist es, hat es in der Welt so noch nicht gegeben und deswegen sind wir hier auch Marktführer damit und werden das natürlich weltweit auch in unseren in unsere in unser Geschäft einbringen. Hier nochmal das Trans Amor, die nutrient Technology. Wir sehen, das ist ein eingetragenes Warenzeichen von Frau Evergreen und niemand anders darf das kopieren. Niemand anders kann es im Moment auch kopieren, weil wie das funktioniert und wie sich das genau zusammen zusammenbauen lässt, ist ein Eiweißbaustein, der sich da schützend jetzt um diese Nährstoffe umlegt und somit den Transport der Nährstoffe durch den Körper, durch den Magen, durch, die, durch den Darm und so weiter garantiert. So, Prodigy 5 wird zum nächsten Forever Green Millionenzeller. Wir haben schon einen Millionenzeller. Über den werde ich heute Abend nicht sprechen, aber bitte hier natürlich auf jeden Fall die Person ansprechen, die heute Abend eingeladen hat. Das sind unsere Powerstrips und davon haben wir gerade letztens den 50 Millionsten verkauft. Auch ein absolutes Powerprodukt. Aber dieses neue Produkt Prodigy 5 ist der neue Millionenzeller. Das hat auch die Presse, die Fachpresse inzwischen festgestellt und hier gibt es die. Ja, für mich eine, eine wesentliche Fachpresse im deutschsprachigen Raum ist www.mlm-worldwide.de. Und äh, die haben dazu jetzt gerade letzte Woche einen Artikel gelauncht. Äh, wer das wissen möchte, wer da Details zu haben möchte, äh, bitte auch hier, ich habe es schon veröffentlicht, auch bei uns im Chat. kann es nachher nochmal machen, aber ansonsten auch auf www.mlm-worldwide.de gehen dort einfach Forever Green eingeben, dann werden alle Artikel zu Forever Green äh, dargestellt und dann ist es der letzte aktuelle Artikel, wie gesagt, der heißt Politify wird zum nächsten Forever Green, Millionen viele inf interessante Informationen dazu, das heißt, das ist nicht etwas, was wir geschrieben haben, sondern das ist das, was die unabhängige Fachpresse inzwischen schon beobachtet und natürlich auch dann veröffentlicht. Ja, wie wird man Partner, wie wird man Prodigy 5 Partner? Wie kann man Prodigy 5 erhalten bzw. auch damit Geld verdienen? Und eins ist ganz klar, in einem Produktnetwork, auch wenn wir nichts verkaufen, geht es immer darum, dass wir natürlich selbst Produkte brauchen. Wir brauchen sie einmal dafür, dass man sie selbst nutzt, dass man sie selbst liebt, dass man sie schätzt. Und dann tritt ja ganz automatisch dieser Prozess ein, dass man, wenn man von etwas begeistert ist, auch begeistert mit anderen Menschen darüber spricht und dass man die natürlich auch testen lässt. Deswegen braucht man ein paar Produkte mehr als die, die man für seinen eigenen Bedarf hat. So ein Paket, wie wir es hier sehen, so ein Single Case zum Beispiel, hat 28 Tagesportionen von Prodigy 5. Ja, stellt euch eine, eine Tagesportion so vor, das sind kleine Beutel, ja, mit dem pulver mit dem getrockneten 5. das kann man wenn man keine flüssigkeit zur hand hat kann man das einfach wie so ein brausebeutel kann man das ja in den mund Füllen und runterschlucken. Ich habe es so noch nicht getestet. Ich habe es schon mit Wasser getestet. Schmeckt ausgezeichnet. Ich habe jetzt aber letztens Videos gesehen, da, haben sich das auch, da hat sich das jemand so in den Mund geschüttet und hat die gleiche Wirkung. Es schmeckt absolut super. Es ist absolut fruchtig, weil natürlich auch reine Früchte da drin sind, wenn auch getrocknet oder man kann es einfach in Wasser füllen, ja einfach so wie es wie man es wie es einem schmeckt, ob man das in einem kleinen Glas macht mit vielleicht 1 cl oder ob man sich eine, eine Trinkwasserflasche nimmt und da ein, eine Tagesration einfüllt und dann den ganzen Tag über zippt, das ist jedem selbst überlassen. Aber das sind 28 Beutel. Das bedeutet also, wenn ich es selbst jetzt nutzen will für die nächsten vier Wochen, dann brauche ich ja auf jeden Fall mehr, wenn ich damit auch ein Geschäft betreiben will. Und wenn ich noch eine Partnerin habe zu Hause oder einen Partner, dann möchte die wahrscheinlich oder der wahrscheinlich auch Prodigy Five haben. Also bin ich ja mindestens schon mal bei dem Double Case. Oder aber wenn ich es vernünftig machen will, wenn ich die nächsten vier Wochen mal ein bisschen Gas geben will, wenn ich wirklich mal mit Menschen sprechen will. Mein Freund Mirko hat das letzt am, am, am Montag auf dem Training gesagt, der lässt sich so kleine Koffer herstellen und da steht dann Prodigy 5 drauf und dann kommt halt da ein klein, eine kleine Portionstüte rein und dann verschickt er das an Freunde jetzt über Weihnachten. Und das, das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit und somit kommt man mit Menschen ins Gespräch. Vor allen Dingen natürlich auch für unsere Geschäftsidee dahinter. Dann empfiehlt sich so ein Prodigy 5 Founders Pack. Das ist ein Sonderpaket zurzeit. Das gibt es auch nur jetzt für die nächsten vier Wochen. Wir sehen nämlich hier, es sind einmal fünf. Pakete, also 5 x 28 Portionen von dem Prodigy 5, ein sensationeller Preis und als Zusatz jetzt nur in der nächsten Zeit innerhalb dieses Launchpaketes gibt es einmal noch Beauty Strips, einmal noch die Beauty Strips dazu, die Beauty Strips ist auch ein Produkt aus dem FG Express Modell, ja, das eben auch in, in, in Umschlägen kommt, das gibt es also noch oben drauf das Ganze für 272,95 Euro, das ist der Preis, für die Geschäftspartner, also für diejenigen, die schon im Geschäft sind, denn die bekommen ja ihre Produkte zum Einkaufspreis. Bin ich ein neuer, bin ich ein neuer Partner, ja, starte ich also jetzt gerade, dann kostet mich das gleiche Paket 318,45 äh, Euro. 45. Ich habe gerade hoffentlich auch gerade Euro gesagt und nicht Dollar, also das sind alles Europreise preise und äh, das kommt daher, dass dabei ich natürlich meine Erstbestellung einen ganz, normalen, einen ganz normalen Preis zahle, einen ganz normalen Endpreis zahle. Ja, das hängt mit unserem Provisionssystem zusammen. Bin ich dann eingetragen, also nachdem ich die Erstbestellung gemacht habe, dann bekomme ich natürlich zukünftig auch die, die Produkte zum Einkaufspreis. Nur im Autoship, das ist die Unsere monatliche Autobestellung, das hat nichts mit einem Abo zu tun, sondern die kann permanent verändert werden, kann auch gekündigt werden, macht aber keinen Sinn. Man braucht ja diese Produkte, dazu bekomme ich günstig, ohne dass ich es vergessen kann, meine Produkte automatisch an die Haustür geliefert, hat den ganz großen Vorteil. Ich bin immer für die Provision, für alle Provisionsarten qualifiziert und äh, hier im Autoship, nur im Autoship gibt es das sogenannte Triple Pack, also drei Portions, Tüten für 136,45. Freunde, ein sensationeller Preis. Da kann auch die, können auch die Mitbewerber, die in ähnlichen Segmenten unterwegs sind, können sie gar nichts machen. Ja, wer sich ein bisschen ausgehend weiß, ja, wie, wie teuer da monatliche Qualifikationen sein können mit, mit den Produkten, die die Mitbewerber haben. Also wir liegen am untersten Ende. Und abgesehen davon werden ja auch diese Summen verdient durch die verschiedenen Boniarten, die wir anbieten. Dann haben wir jetzt auch noch die nächsten, nur die nächsten vier Wochen, das heißt noch bis zum, jetzt muss ich genau nachgucken, ich glaube bis zum, zum 9. oder 12. Januar, bitte nochmal selbst nachschicken an die Führungskräfte die Frage, oder wer es jetzt gerade aus dem Kopf weiß, mal eben reinschreiben, also die nächsten vier Wochen etwa, haben wir diese Promotion, das ist der Prodigy 500 Founder Club, ein ganz gigantisches Modell, denn wer hier Fünf Personen in den nächsten vier Wochen äh, motiviert und begeistert, selbst so einen Prodigy Five Founder Pack zu erwerben und ins Geschäft zu starten, wird Mitglied des Prodigy 500 Founder Clubs. Diese Anzahl ist auf 500 qualifiziert. Es wird ein Leben lang, wird man diesen Titel als Zusatztitel natürlich tragen. Es wird eine, in, in unserer, auf unserer Webseite von Forever Green, eine eigene Rubrik geben von den Prodigy 500 Faunern. Da wird man ein Leben lang, ja, in einer Ahnen-Tafel dann auch mit Bild und Name erwähnt werden. Aber was auch interessant ist, innerhalb der, der Umsatz, der Gesamtumsatz, der in den nächsten vier Wochen generiert wird. Und im Moment geht die Post ab. Es ist eine eine, eine unglaubliche Dynamik drin. Es passiert unheimlich was. Jeder dieser Founder Club-Mitglieder erhält 3% Anteile an diesem gesamten Weltumsatz. 3% in den nächsten vier Wochen. Macht er einen sechsten oder einen siebten ein sechstes oder ein siebtes Founder-Paket, dann bekommt der pro Founder-Paket mehr nochmal ein Prozent dazu. Sensation. Und ich kann euch eins sagen, liebe Freunde, überlegt euch das, ob es sich jetzt nicht lohnt, ganz besonders auch über die Feiertage, gerade über die Feiertage, ja, so mit jetzt mit Menschen zu sprechen, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, auch hier in diesem Geschäft mitzumachen, mit so einem tollen Produktstart. Besser und besser kann eigentlich der Start für jemanden dann nicht laufen. Selbstverständlich wird in einem Vertriebsgeschäft Geld verdient und ich mache ja diese Trainings immer am Montag. Das heißt, letzten Montag hatten wir ein Sondertraining mit mir Kribul. Also am kommenden Montag werden wir wieder ein Einkommenstraining machen. Ja, wie verdiene ich Geld? Wie funktioniert der Marketingplan? Heute nur für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, will ich es nicht verkomplizieren. Hier soll man einfach nur sehen: aha, da wird auch Geld verdient. Es gibt verschiedene Arten und weisen Geld zu tun. Wir haben einmal den, die Handelsspanne. Ich glaube, das kennt jeder, der auch noch nie in einem Handelsgeschäft tätig war. Ja, dass, man, dass es eine Differenz gibt zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Und das bedeutet einfach, wenn ich Kunden habe, die selbst einkaufen äh, auf meiner, in meinem Online-Shop auf der Webseite, ohne dass ich selbst die Produkte bewegen muss, dann kaufen diese Kunden die Produkte zum Verkaufspreis ein. Da, ich, da mir die Produkte als, ja, als Händler als im, im, im Einkaufspreis berechnet werden, habe ich die Differenz verdient, obwohl ich die Produkte selbst gar nicht bewegt habe. Das ist der Retail-Bonus für den Kunden. Das gleiche gilt natürlich für das neue Mitglied, das ich ins Geschäft bringe, denn der zahlt ja auch wie ein normaler Kunde den Endkundenpreis und ich bekomme wiederum die Differenz. Das sind etwa 20 Prozent. Starter-Bonus, ein Bonus, der jetzt gerade einen anderen Bonus ersetzt hat, aber beide Boni haben eins gemeinsam. Sie ermöglichen es, dass man seine eigene Bestellung, das, was ich vorhin als Autoship vorgestellt habe, immer kostenlos hat. Deswegen muss man sich gar keine Sorgen machen. Wenn man einfach dafür sorgt, dass hier dieser Starterbonus verdient ist, das, da gibt es, das werde ich am Montag im Detail erklären, da gibt es einfache Regeln, wie das zu machen ist, dann verdiene ich so viel Geld, dass ich immer meine eigene Bestellung Kostenlos habe. Dann gibt es 12% Teambonus. Hierbei geht es schon, oder das ist schon ein Bonus, hier geht es schon ein bisschen im Teamaufbau. Hier muss man schon mal mit zwei Menschen, das ist schon mal ein kleines Team, da zwei, zwei Menschen und ich sind drei, das ist das kleine Team, das kleinste Team, das wir kennen. Und ja, wenn ich das aufbaue und denen helfe, das aufzubauen, äh, nämlich nach so einem Prinzip, wie, wie wir es jetzt hier auch in unserem neuen äh, Marketingplan dargestellt haben, hier unten sehe ich, das ist die Basisarbeit, die ich mache, hier schaffe ich die Wurzeln. Das sind so hier diese gelben Personen, das sind Personen, mit denen ich persönlich spreche, die ich persönlich ins Geschäft bringe, die wiederum tun das Gleiche. Und je breiter das angelegt ist, wie bei so einem Baum, umso je breiter das Wurzelwerk ist, umso größer werden natürlich die Früchte, die dann oben am Baum hängen und in diesem Baum, da gibt es zwei Äste, ja nur zwei Äste. Und da wird das, was unten an den, in, dem, in, dem, in den Wurzeln, also in den Roots, wie wir es auf Neudeutsch sagen, äh, generiert wurde, wird da dann in diese zwei Äste einsortiert nach einem ganz bestimmten System. Und das erzeugt bei mir diesen sogenannten Teambonus. Der äh, ist limitiert in der Woche, nur damit ihr mal eine Größenordnung bekommt auf 25.000 Dollar. Das ist, schon, das ist schon ganz tough, ne? das ist schon ganz hart, wenn man auf 25.000 Dollar einen Bonus begrenzen muss. Aber daran, da sieht man mal, wie wichtig dieser Bonus schon am Gesamteinkommen ist. Ja? Aber dazu mehr, wie gesagt, am Montag, auch natürlich hier zum Starterprogramm. Hier sieht man, also wenn ich zum Beispiel ein Schnellstarter bei Starter 400 bin, bekomme ich 1000 Dollar extra zu meinem ganzen Boni. Halt das meiner meine eigenen Bestellung? Ja, auf jeden Fall. Aber selbst bei den kleineren, ja, bei den Anfängen, ja, beim Starter, beim Starter Plus, Starter 150 wird bereits so viel Geld verdient, dass man seine eigenen Bestellungen bezahlen kann. Dann haben wir eine tolle neue Seite, die ich, von der ich absolut begeistert bin. Das ist der Smart Builder. Und das große Thema für uns im Geschäft ist ja, dass die Menschen, die wir ins Geschäft bringen, auch etwas über das Geschäft lernen. Das können sie entweder tun, indem sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen, also montags mit den Trainings und donnerstags natürlich mit den regelmäßigen Präsentationen, genauso natürlich mit unserem Portal, das ich gleich noch vorstellen werde, wo wir auch Informationen haben, wo wir Newsletter herausgeben, oder aber natürlich hier durch den Smart Builder, denn hier kann ich spielerisch lernen. Ja, wie das Geschäft funktioniert, in allen Details. Und ich kann nur sagen, registriert euch da unter smartbilder.forevergreen.org und es macht einen Heidenspaß, auch selbst für mich jetzt als etwas älteren Hasen, äh, doch dann diese Dinge zu beantworten und sich bestätigt zu sehen, dass man sie dann doch weiß oder dass man auch etwas dazu lernt. Das ist der ganze Sinn und Zweck dieser Übung und sieht so aus, dass man interaktiv, ja in seinem eigenen, auf seiner eigenen Seite Fragen beantwortet, dafür Punkte sammelt und dann gibt es Wochensieger und da gibt es dann abhängig von der Punktzahl kostenlose Produkte, die man bekommt. Also es, es hat auch so einen ein Charakter des belohnt Es ist ein, eine tolle, eine ganz tolle Geschichte. Was ist die Zukunft, auf die wir schauen? Ja, ich habe gerade gesagt, Envelope Business, das ist die Zukunft, das ist unser Hauptmerkmal, auch unser Hauptunterscheidungsmerkmal von anderen in dieser Industrie. Wir verschicken unsere Umschlag, zumindest diejenigen, mit denen wir weltweit das Geschäft aufbauen. Ist dann jemand schon im Geschäft, dann kann er natürlich in seinem eigenen Shop auch andere Produkte kaufen, die wir haben. Aber die stelle ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht vor, denn die wesentlichen oder das wesentliche Produkt mit Prodigy 5 haben wir heute kennengelernt. Es wird noch andere Produkte dazukommen. Das sagt jetzt vor allen Dingen denjenigen, was die schon ein bisschen länger dabei sind. So wie zum Beispiel Pulse 8, das kam bislang in so einer Dose, ja nee, so groß nicht, sogar so hoch. Und auch das lässt sich natürlich in kleine Portionen äh, abfüllen und dann natürlich genauso verschicken wie das Prodigy 5. Das ist so ein bisschen die Zukunftsmusik jetzt für 2017. Wird aber in jedem Fall passieren. Wir sind das Phoenix Team, ein, ein unabhängiges Team von... Vertragspartnern von Forever Green und äh, FG Express, es gibt auch andere Teams. Wir haben uns in diesem Team zusammengeschlossen, weil wir gemeinsame Ziele haben und äh, ja, weil wir auch unterstützen, gegenseitig unterstützen. Und ich kann eins sagen, auch hier sind in der Runde einige Personen, die ja täglich mit bestem Beispiel vorangehen, überall eine helfende Hand anbieten, und anderen, die vielleicht noch nicht so viel in diesem Geschäft gemacht haben oder verstehen, ja, zu helfen, das Geschäft auch zu 100 Prozent oder zu fast 100 Prozent zu beherrschen. Ja, und Renate ist eine davon, ja, aber auch viele andere, Hilde ganz besonders, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt, im Grunde genommen alle, die ich jetzt hier so sehe von den Führungskräften zumindest. Einige sitzen ja nicht alleine am Rechner, sondern haben ja Gäste mit dabei. So und wir haben dieses Phoenix Team gegründet und diese, unsere Seite ist die phoenix -team .pro seite und ich kann nur jedem empfehlen, sich dort zu registrieren. Das ist grundsätzlich kostenlos und unverbindlich. Kostenlos ist es immer ja, Man bekommt auch schon was dafür, was man in jedem Fall schon hat. Man bekommt den Newsletter, man hat Zugang dazu. Wir haben dort Filme abgelegt, wir haben dort Produktinformationen abgelegt. Man kann sich dort einfach schnell äh, informieren. Und das Ganze ist noch im Aufbau, da wird noch viel, viel mehr kommen. Wir haben dort Landingpages, es gibt sogar eine kostenlose Landingpage. Wenn man natürlich mehr will, wenn man es, es professioneller will, dann kann man natürlich auch gegen eine geringe Gebühr auch andere Dinge dazu buchen. Das erfahrt ihr aber alles auf der Seite. Wichtig ist erstmal sich registrieren. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte gleich nach der Veranstaltung das tun. Das macht Spaß, das gibt Informationen. Letztendlich ist dieses Geschäft über Information. Wenn ich Informationen habe, dann fühle ich mich wohl, dann bin ich selbstbewusst und dann kann ich noch selbstbewusster mit anderen Menschen darüber sprechen. Hier sehe ich nur mal als Beispiel, was haben wir da so für Themen drin. Uh, unter anderem, wie baue ich ein Teamleck auf? Uh, Feedback zum Phoenix-Holiday, ja, dann. Road to Paris-Webinar, das ist jetzt ein etwas, alt, ein etwas älterer Screenshot, sind schon wieder ganz neue Themen drin. Das ist alles wichtig und macht viel Freude. Hier sehen wir auch mal die Landingpages auf phoenixteam.pro. Da sind tolle Landingpages dabei, die ich auch selbst mit meinem eigenen YouTube-Video bestücken kann. Also mal schnell irgendwo im Garten ein, ein Video aufnehmen, das auf YouTube hochladen, dort reinsetzen. Und schon habe ich einen tollen Eyecatcher, ja, einen tollen AIDA-Getter, wie das der Mirko am Montag vorgetragen hat. Und so kann ich Leute begeistern, sich mal mit mir zu informieren, mit mir als Marke, mit dem, ja was ich begeistert in diesem, in diesem Geschäftsbereich mache. Und so kann ich natürlich auch neue Leute kennenlernen, täglich. Ich kann diese Links, diese, diese Seiten natürlich auf den sozialen Medien verbreiten. Das alles kann ich tun. Dazu machen wir uns ein Training. Für diejenigen, die da schon Profis sind oder Halbprofis, ich habe eine ganz, ganz tolle Partnerin gewinnen können, eine absolute Fachfrau in dem Bereich. Ich bin gerade dabei, mit ihr einen Termin auszumachen. Sie wird also an einem der nächsten Montage hier für die Profis in dem Bereich, die hier sich schon intensiver mit beschäftigt haben, ein schönes Webinar für uns machen. Ich glaube, da bin ich auch schon ein paar Mal nachgefragt worden. Das geht jetzt alles los. Ja, MLM Worldwide gerade schon erwähnt. Ich werde oft gefragt, was kann man außer Facebook und Twitter und so weiter und LinkedIn und wie sie alle heißen, was kann man sonst noch tun? Ja, man kann natürlich sich in der Fachpresse man kann sich natürlich in der Fachpresse etablieren, man kann auch dort gesehen werden und für mich ist das beste Magazin, das sowieso ein Online-Magazin, wir bewegen uns in einem Online-Geschäft. Ich muss nicht mit so, einem, mit so einer Illustrierten darum rennen, sondern ich kann das alles online zeigen, man kann sich auch was ausdrucken und das ist MLM Worldwide. Ich kann nur jedem empfehlen, sich auch hier zum Newsletter einzutragen, kostenlos auf www.mlm-worldwide.de. Und dann bekommt ihr nicht nur von Forever Green oder über Forever Green Informationen, sondern über die gesamte Branche. Ich finde alles interessant. Ich finde nicht alle Produkte toll, sonst wäre ich nicht in diesem Geschäft. Aber darum geht es nicht. Es geht einfach mal darum zu sehen, was auch andere Menschen in anderen Geschäften machen. und es gibt es viele erfolgreiche. Und glaubt mir eins, völlig gleich in welcher Firma ich bin. Wenn ich erfolgreich in diesem, in dieser Branche bin, kann ich es eigentlich in jedem Geschäft. Kann ich es in jeder Firma schaffen? Ja, schöner ist es natürlich, wenn man es in einer Firma macht, wo man sich rundherum wohlfühlt, also auch was die Produkte angeht. Wer dort auf die Seite geht, findet dann auch, wenn er vor Evergreen anklickt oder sucht, dann hier einige der Führungskräfte. Da sieht noch ein paar mehr. Da könnt ihr euch engagieren, da könnt ihr euch natürlich auch einen Platz buchen. Bitte diese Informationen dort auf der Seite selbst erfahren. Ihr könnt auch eine E-Mail, euch eine E-Mail schicken lassen, wo man euch genau sagt, was kostet das? Ich kann es absolut empfehlen, denn wer da drin ist, wird immer derjenige oder diejenige sein, die dann auch aufgerufen wird, wenn jemand Forever Green sucht, wenn jemand Informationen haben will. Und das sind dann immer die Köpfe, die als erstes ins Bild kommen. Ansonsten ganz wichtig zum Schluss Europa-Tournee von Ron Williams jetzt im Januar. Es ist schon es ist schon knapp bald. Ich habe noch keine genauen Orte oder ganz genau ich habe die Städte, aber noch nicht genau die Hotel die Hotels und die genauen äh, Details. Das kommt jetzt alles noch. Das ist als letzte Woche entschieden worden. Jetzt wird gerade werden die Details gesammelt, dann werden, werden die zentral an uns per E-Mail versendet. Nur für euch jetzt mal, Ich wenn ich hier reingucke, wir waren gerade Schweizer, Österreicher und Deutsche, dann denke ich mal, passen wir das hier ganz schön ab mit Frankfurt am 25., und 26., Wien 27., 28. und Zürich am 29. Aber man kann natürlich auch zu Veranstaltungen wie Amsterdam oder Paris fahren, wenn man dort Leute hat oder dort Leute mit hinnehmen will, die dann natürlich vor Ort in der jeweiligen Landessprache sich über das Geschäft informieren wollen. Ich kann euch nur eins sagen, der Ron Williams live erlebt, dort auf der Bühne, der ist garantiert im Geschäft, da braucht man gar nicht das Geschäft im Einzelnen verstehen, sondern man ist einfach schon begeistert von diesem Menschen. Wenn ihr mir nicht glaubt, fragt die Leute, die ihn auch schon erlebt haben, ja, er ist ein faszinierender Mann und ein faszinierender Geschäftsmann, aber auch von seiner privaten Ausstrahlung her einzigartig. Meine Lieben, das war es für den heutigen Abend an Präsentation, an an Geschäftsinformationen für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind. Jetzt ist natürlich die Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Bitte jetzt gleich nach der Veranstaltung, jetzt in wenigen Minuten, mit der Person sprechen, die eingeladen hat. Vielleicht sitzt ihr zusammen, vielleicht müsst ihr telefonieren. Auf jeden Fall einen konkreten Termin machen und besprechen, wie das Ganze jetzt starten kann. Also, schönen Abend, viel Erfolg. Wir hören uns wieder und sehen uns wieder am kommenden Montag zum Anwender- und Startertraining, auch mit mir, da gehen wir dann wieder in die Sachen, Geld verdienen und so weiter, all die wichtigen anderen Dinge und jetzt erstmal ein fröhliches Wochenende mit viel, viel Spaß und viel Erfolg.